Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich Euch einen groben Überblick über das Abnullen, der Tastplatte, den Werkzeuglängensensor und zum Schluss auch nochmal die Referenz fortgeben. Deswegen gleich als Hinweis ganz am Anfang. Es ist nur ein grober Überblick und ohne Gewehr auf Vollständigkeit. Des Weiteren versuche ich das Video wieder in einem Schritt abzudrehen, weil ich keine Lust habe zu schneiden. Das heißt kleine Versprecher, Denkbausen und vielleicht auch kleine Fels sind inklusive. Wie ihr hier schon seht, habe ich hier diverse Dinge schon vorbereitet. Eben den Werkzeugländsensor, die Endschalter, Tastplatte, Winkel. Ja sogar Alufolie wird gleich zum Einsatz kommen. Und dann hier diesen schönen Winkel. Fangen wir doch mal an. Als erstes müssen wir den Maschinennullpunkt festlegen. Das heißt, wir haben ja ein Koordinatensystem, wir stehen aus den Achsen X, Y und Z und man kennt vielleicht auch die drei Fingerregel oder rechte Handregel. Der Daumen ist die X-Achse, der Zeigefinger ist die Y-Achse und der Mittelfinger ist die Z-Achse. Hierbei sollte man aber nicht den Fehler begehen, in der Meinung sein, da wir ja abtragen, sprich die Z-Achse normalerweise ja dann nach unten fährt, also ins das Negative, dass dann das zu drehen, dass der Mittelfinger nach unten schaut, weil damit würden sich jetzt halt, äh, die X- und die Y-Achse drehen und wären somit spiegelverkehrt. Estelke macht es für uns richtig, deswegen können wir ganz normal eben in diesen drei positiven Richtungen arbeiten. Soweit ich weiß, ist mir keine Vorschrift bekannt, dass der Maschinen-Nullpunkt vorne links sein muss, aber es hat sich doch irgendwie so bewährt, da ich, ja, wie gesagt eben immer in den positiven Achsrichtungen arbeite und der Nullpunkt auch im mathematischen Sinne dann wahrscheinlich da am geschicktesten aufgehoben wäre. Ich kann natürlich aber auch jetzt meine Maschine drehen. Und kann auch diese Ecke zum Nullpunkt machen. Dann müsste ich jetzt nur den Y und den X-Motor tauschen. Wäre genauso in Ordnung. Dann wäre das eben genauso vorne links. Jetzt von der Breite her gesehen. Wäre genauso in Ordnung. Aber die Maschine schaut ja schon danach aus. Dass es normalerweise so sein sollte. Jetzt fragt ihr euch sicherlich. Warum eigentlich diese Farben, da möchte ich euch kurz etwas zeigen, wir wissen X, Y Z, die drei Achsen, dann gibt es nochmal drei so schöne Buchstaben, RGB für Rot, Grün, Blau und das ergibt dann X in Rot, Y in Grün und Z in Blau. Soweit ich das gesehen habe, ist es bei den meisten CAD-Systemen oder auch äh, 3D-Slicern in der Tat so der Fall. Da gibt es, glaube ich, auch keine Vorschrift, das so zu machen, aber irgendwie hat sich diese Analogie wohl im Großen Ganzen durchgesetzt. Gut. Ja, Maschinen-Nullpunkt. Denke ich mal, es sollte jetzt klar sein. Wenn wir jetzt in Excelcam eine Datei öffnen, zum Beispiel die MPCNC-Krone, dann ist es so, dass SLCM automatisch aufgrund des untersten Punktes und des linkesten Punktes den Nullpunkt ermittelt, an dem Schnittpunkt dieser zwei Geraden. Den Nullpunkt kann man auch noch versetzen. Das hat Ubo CNC in einem Video auch nochmal ausführlich erklärt. Zum Beispiel auch wenn ich Kreismittelpunkte bestimmen will, den Nullpunkt und so weiter. Das soll hier aber nicht das ganze Thema sein. Heißt unten links. So. Unten links ist dann mehr oder weniger von rechts. Ich habe dazu einfach mal die Krone wirklich ausgedruckt und kann die auch mal hier hinlegen. Und dann weiß ich jetzt, dass eben x positiv nach rechts, y positiv nach hinten und blau hier die Z-Achse ist. So, jetzt, wenn ich natürlich ein Werkstück auflege, da muss ich natürlich den Nullpunkt des Werkstückes bestimmen, weil dieses blaue Fadenkreuz in Esselkern, ist eben der Nullpunkt für Das Werkstück oder ab dem das Fressprogramm, also im Bezugssystem des Fressprogramms, sagen sie es mal so. Und das muss ich jetzt irgendwie abnullen, wenn man es so schön sagt. Heißt, wenn ich jetzt den CNC-Controller ne, CNC öffne, habe ich hier bei x, y und z erstmal so komische Werte stehen. So, und am Anfang, wenn man weder Test Tastplatte noch sonst irgendwas hat, kann man ja ganz grob den Punkt anfahren und mit der rechten Maustaste zum Beispiel bei X und Y schon mal die Null setzen. Und die Höhe gibt es natürlich jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte äh, Anreißfunktion, das heißt, ich fahre den Fräser nach unten, drehe den Fräser ganz leicht und merke wenn er kratzt oder über 3D Drucker zum Beispiel mit der Papiertechnik eben auch so weit runterfahren bis das Papier nicht mehr bewegen geht um dann eben hier abzunullen Beziehungsweise, wenn man natürlich die Papiermethode nutzt hat er ja ungefähr ein Zehntel, können wir natürlich mit Messschiebe genau ausmessen, dann trage ich hier bei äh, Z 0 ,1 ein. So, nächster Schritt wäre, weil das manuell abnüllen normalerweise nicht so viel Spaß macht, wenn man das sehr oft machen muss, ähm, da hat Christian Knömer schon mal einen Vorschlag gemacht, wie er das so gemacht hat. Und zwar hat er es einfach nur mit Aluminium-Klebeband abgenullt. Funktioniert genauso. Die schönere Möglichkeit ist aber natürlich dann... Mit der Tastplatte zu arbeiten. Gehen wir zurück. Die Tastplatte muss in den Einstellungen erstmal und Eingänge als Sensor definiert werden. Hier habe ich hier schon meine Einzel eingänge benamst, da ich jetzt im Video nicht unbedingt jedes Mal umbauen möchte. Aber ihr seht, die anderen zwei dinge sind noch unbenutzt die tastplatte die kann leider nur als schließerkontakt funktionieren da kommen wir gleich noch mal dazu was das für auswirkungen haben könnte okay tastplatte sensor dann im tab tastplatte natürlich die entsprechende äh, masse noch eintragen Okay, cnc controller aufrufen jetzt fahre ich etwas nach oben lege meine Tastplatte auf, nicht vergessen die Spindel noch zu erden, also den Ground-Anschluss anzulegen für diesen Eingang und dann über das Menü antasten und hier sieht man noch kurz eben die manuellen Anfahrten, die man machen kann oder ich kann eben ganz unten das automatische Antasten der linken vorderen Ecke machen. Da ist wieder entscheidend, links vorne, das heißt, leider ist es nicht möglich, zum Beispiel jetzt die rechte Ecke. Ich könnte zwar den Nullpunkt in meinem CNC-Programm natürlich vorne rechts wählen, aber die Tastplatte funktioniert eben aktuell in der Version 120, nee 220, Entschuldigung, ähm, nur vorne links. So, Fräser ist ein 3mm, passt. Dann wollen wir mal loslegen mit X, Y, Z Bestimmung. Heißt, erst fährt die Z-Achse nach unten. Dann tastet der X ab und zum Schluss Y. Tastplatte wegnehmen. Jetzt bin ich natürlich etwas verrutscht, weil ich es nicht aufgespannt habe. Und Z ist auch entsprechend eingestellt. Das Heißt, wenn ich jetzt mit dem Befehl herunter 9,6 fahre, stehe ich genau über der Kante. So. Das heißt, mit der Tastplatte kommt man definitiv schon sehr weit. Manchmal ist aber das Problem, dass man im Fräsprogramm einen Werkzeugwechsel hat und dann ja die äh, nach dem Werkzeugwechsel nochmal z neu abnullen muss, damit äh, Estel kennt die entsprechende Längenänderung. Äh, umrechnen kann, so dass das dann in der richtigen Fräshöhe wieder weitergeht. Dazu einen, können wir jetzt gleich mal einen weiteren Eingang, nämlich den zu nehmen, aber noch ein Schritt vor ich habe bereits ja die Tastplatte und die Tastplatte hat eine DGNZ. Diesen Wert habe ich jetzt hier schon bei fester Z-Wert eingetragen, und da ich jetzt halt im Moment variabel arbeite, übrigens mit den Hilfentexten einfach mal durchlesen, das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten beschrieben. Äh, übrigens auch auf der Homepage direkt bei Christian Knöll auf esselcam.de hat er sogar eine extra Anleitung für den Werkzeuglängensensor mit hinterlegt. wird es wird, auf OK wir den cnc kontrolle starten. Zwei Mal die Achse etwas nach oben. Irgendwo in die Mitte. Da muss aber natürlich dann äh, immer noch die Be erste Bezugsebene verfügbar sein. Also das heißt, ich darf die erste Bezugsebene nicht weggefräst haben. Und jetzt lege ich meine Tastplatte, weil ich meine Schraube an der Seite habe, einfach umgekehrt drauf und mache die Werkzeuglängenmessung. Das heißt, der fährt nach unten, fährt entsprechend nach oben, Sicherheitshöhe und mit runter die 12,6 bin ich dann wieder genau auf Werkstückhöhe und kann weitermachen. Als nächstes ja, folgt dann denke ich mal in der Tat dann bereits der Werkzeuglängensensor, bei dem ist das Schöne, dass man den auch als Öffnerkontakt anschließen kann, das heißt im Moment ist der Kontakt geschlossen, das heißt ein Signalfluss kommt zustande, wenn ich jetzt nochmal in den Einstellungen nachschaue, bei Werkzeuglängensensor, wenn ich den ebenfalls jetzt auf Sensor benutze, dann muss ich dem eben invertieren. Das heißt, sobald ich jetzt auslöse, genau, ist dann auch der Eingang ausgelöst. Das ist dann sicherheitsmäßig schon schöner, weil dann eben äh, hier nicht vergessen wird, dass irgendwelche Kabel fehlen und so weiter. Apropos, da wollte ich euch noch was zeigen, genau. Und zwar, wenn man mal bei der Tastplatte vergisst, ein Kabel abzuschießen oder das Kabel von der Schraube abreißt. Dann kommt es auch schon mal zur ungewollten Härteprüfung. Dieser Abdruck ist von 3 mm Zweischneider. Vollartmetall in der Aluplatte. Hat einen schönen Eindruck hinterlassen. Gut, also sind Längensensor. Längensensor. Ja, das ist jetzt die Frage. Hm, wie ermittle ich jetzt denn eigentlich den, die Länge, den festen Z-Wert von diesem Werkstellensensor? Schauen wir mal nach. Eine Möglichkeit wäre, nochmal mit der Tastplatte eine Werkzeuglängensensormessung sensor messung durchzuführen. Dann habe ich jetzt die hohe Höhe bis unter die äh, Tastplatte. Er ist jetzt genau auf 5 mm Sicherheitshöhe gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Runde auf 5 mm fahre, bin ich drauf. Und dann kann ich hier Z abnullen. So. Dann fahre ich nach oben, setzen auf diese feste Bezugsfläche. gleichzeitig länger Sensor auf und fahre dann nach unten und irgendwann löst dieser Sensor aus ah, jetzt habe ich aber einen kleinen Fehler gemacht weil alles leidend ist hier darf ich die Spindel nicht mehr Geld haben weil die da ja auch am Eingang auch als Sensor definiert ist ja, das sind die Kleinigkeiten auf die man dann überall achten muss Nochmal noch mal noch fahren und jetzt hat er geschalten ergibt 32,66 mm ähm, hier könnte es sich noch um einen Bug handeln weil eigentlich müsste jetzt hier eine Meldung stehen ähm, dass der Sensor ausgelöst hat und dass man mit F11 jetzt die Maschine bewegen muss weil wenn ich jetzt einfach nur bewege genau passiert nichts heißt ich muss jetzt noch die Taste F11 gedrückt halten Genau, kann ich wieder nach oben fahren kann mich also von dieser Position frei fahren nochmal nach unten 32,65 und das hat ein Mal gemacht. Dann wird mir feststellen, okay, 32,66 soll jetzt so der Wert sein. Das heißt, ich kann zurückgehen in die Einstellungen und wenn ich ab sofort nur noch den äh, Werkzeug so als ja, abgeleuchtete Z-Höhe haben möchte, dann trage ich hier bei fester Z-Weg eben 32,66 ein. heißt zurück in den Controller, können wir die Tastplatte entfernen, nehmen an diesem Stück Werkzeuglängensensor, machen hier entsprechend die Werkzeuglängenmessung ja. ja, jetzt kommt die Fehlermeldung noch, genau, vom letzten Mal. Hast hier mal eine kurze Pseudobewegung und jetzt die Werkzeuglängensensor-Messung. Okay, scheint so als hätte er jetzt diesen Bild noch nicht übernommen. Schauen wir nochmal nach, ja, vielleicht wieder vergessen Ende zu drücken, auf ok, nochmal in den Controller, nochmal in den Werkzeuglänge zu installieren, jawohl, jetzt passt jetzt runter 37,66 und wir stehen auf dem material auf der opferplatte gut vorhin hatte ich ja noch was von der alufolie erzählt zum beispiel wenn man sowas heißen möchte auf schiefer und wappen zum beispiel von meiner gemeinde Schief hat er eine unebene Oberfläche, dann wird darauf die Alufolie gelegt, dann hier auch wieder ganze mal als Sensoreingang eingang hinterlegt. Natürlich die Alufolie am besten mit Wasser oder Öl festmachen. Da hat äh, andere User, Name fällt mir gerade nicht ein, aber ich verlinke es euch oben rechts, mit seiner Maxi Posi ähm, bereits mal ein entsprechendes Video in der Leitung gedreht. Und das wäre hier der Punkt Oberfläche abtasten. Mit dem kann ich dann eben ein Raster festlegen, die Rückzugshöhe und mit Oberfläche abtasten entsprechend deswegen. Hier kann man, trägt man keine Dicke ein. Und gut, und die Alufolie, das sind ja auch nur ein paar, wenn überhaupt Zehntel. als es ja an der Oberfläche. so was gibt es dann noch zu beachten jetzt haben wir gesehen wir haben dann in unserer Zeichnung den Nullpunkt festgelegt habe ich dann jetzt ein Werkstück zum Beispiel hier positioniere und wir machen mal einen einfach mal als Teil einen Ausschnitt Freskurs ist egal Geh auf programm fräsen Hundertstel Tiefe machen jawohl Und jetzt sieht man schon, der Pfann ist irgendein rotes X, da hinten oben oder da oben ist ein blaues. Und jetzt muss ich die eigentlich noch mal übereinander bringen. Mein Werkstück ist da, das heißt ich stehe fast schon drüber. Das heißt, wenn ich jetzt einfach noch mal entsprechend positioniere, manuell per Hand. Oder auch mit der Tastplatte. dann ist das jetzt mein Ausgangspunkt für das Westprogramm und jetzt matcht das Rude mit dem blauen Kreuz. Das heißt ab jetzt, ihr vermutet schon, wenn ich jetzt von hier mit meinem Nullpunkt fräse, das ist die Originalgröße, ja dann wird es eventuell schon ziemlich eng. Das heißt, der vermutlich wird es auf ändern Schlag von der Achse fahren. Um das zu verhindern, ja, kann man sich dann natürlich äh, Endschalter montieren und diese äh, Endschalter auch wieder über die Eingänge entsprechend angelegt. Diese Endschalter habe ich als äh, nc reinschaltung auf einen einzigen Eingang gelegt. Kann man dann nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf Projektfressen gehe, Und dann einfach mal loslege jetzt im Freien. Ich habe das Werkstück extra genommen. Jetzt haben wir gesehen, okay, war doch nicht die Originalgröße. Wir gehen nochmal auf öffnen. Das müsste nämlich ein Millimeter sein. Genau. Und ich kann auch sicherheitshalber noch mal nachmessen, das heißt mit der mittleren Maustaste gedrückt, die zwei Kanten, jawohl, fast 200 mm also 20 cm, mm. das schaut schon eher danach aus, wieder als Teil, und hier gleich noch ein Punkt, wo wir gleich nochmal dazu kommen, wenn ich jedoch, oh ne, machen wir es gleich, das heißt nochmal auf Projekt fressen, Passt. starten wir das Programm nochmal. So, und jetzt angehalten. Ja, weil natürlich das Fressprogramm eigentlich für die Achse zu groß war. Das heißt, jetzt muss ich von der Position wieder herunterfahren. Wie gesagt, die Fehlermeldung unten fehlt noch. Ich glaube, Christian Himmel weiß darüber schon Bescheid. Dann kann ich jetzt wegfahren, bis der Schalter wieder endregelt ist. Ja, und dann müsste ich zumindest mal mit XY, kann ich dann auch wieder zu einem einen Nullpunkt fahren. Jetzt habe ich am Anfang ja schon gesagt, es gibt ja den Maschinen-Nullpunkt. Und in der Tat, es gibt auch in Estelcam, wenn man auch hier mal mit der Mauslänge auf der Kommandozeile äh, bleibt, zwei Systeme. Es gibt nämlich das Maschinenkoordinatensystem nämlich mit ABS, das dann in Rot. Und es gibt das, also es ist für mich das absolute und dann eben das relative, deswegen REL, das Werkstück Koordinatensystem. Damit ich das absolute Maschinenkoordinatensystem erhalte, das einigermaßen korrekt ist, muss ich dann, wie in meinem anderen Video gezeigt, noch die Referenzfahrt aktivieren. habe ich hier gemacht, kann man noch bestimmte Haken setzen und dann kann man auch die Wegbegrenzung zum Beispiel mal aktivieren. Eingänge passt alles noch, heißt, wenn ich jetzt noch mal dieses Projekt fräse, nein, ich möchte es nicht fortsetzen, Ich möchte hingegen, da fahre ich jetzt mal schnell hin. Endschalter, die hinten rechts sind. Vielleicht ahnt ihr schon warum. Weil ja der Fehler meistens eben in der positiven Richtung ist, weil der Nullpunkt, haben wir schon gesehen, ist ja vorne links und wir arbeiten normalerweise in positive Richtungen. Deswegen sollte man meiner Meinung nach die Endschalter auch hinten rechts oben haben. Gut, bei Z-Achse ist das immer noch mal so ein anderer Punkt. So, jetzt mache ich nochmal die Referenzfahrt. Hat sich seit der letzten Version auch geändert. Das heißt, jetzt wird jede Achse zweimal mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angefahren. Und dann wird an dieser Stelle gleich automatisch für x, y, z meine Koordinaten oder mein Maximalverfahren für diese Achse übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal nach vorne fahre, bewusst zu provozieren das heißt an dieser stelle noch mal mit der tastplatte mein werkstück abnülle. Ah, da war nämlich die z-achse zu weit weg ich sollte mir schon, wenn es geht, einigermaßen drüber positionieren. Machen wir nochmal. So, dann nehme ich das nochmal weg. Machen wir nochmal eine Doppelfressung. So, wenn ich jetzt das CNC-Programm starte, dann kommt nämlich jetzt auch dann die Meldung mit der Wegbegrenzung. Dass sich in der x-Achse zwischen diesen, zweiten, diesen zwei Bereichen bewegen würde, aber maximale Verwahrwege von 0 bis 155 geht, aber von diesem Werkstück-Nullpunkt aus gesehen, 20 cm dazu, dann eben bei 291 mm rauskommt. Das heißt, da hat man dann auf einmal ganz andere Probleme, an die man dann denken muss. Aber es wird dann zumindest angezeigt. Das Problem ist zum Beispiel, man kann ja Parkpositionen festlegen. Wenn ich jetzt die Parkposition ungefähr in der Höhe der absoluten ähm, z weges äh, positioniere, dann ist es so, dass äh, er beim Starten des Programms ja nochmal eine Sicherheitshöhe anfahren will. Und dann, weil ich ja schon mit der z achse oben bin, auch das Programm mich darauf hinweist, Achtung, ich kann nicht höher fahren, weil du bist ja schon oben. Ja, und Zum Schluss stellt sich aber dann die Frage, braucht man die Referenzfahrt zwingend? Jein, kommt darauf an natürlich, was man machen möchte. Wenn man zum Beispiel jetzt den Werkzeug Längensensor immer in einer festen XY-Position hat, zum Beispiel haben es ja viele, zum Beispiel hier vorne rechts, dann, muss ich, dann brauche ich die Referenzfahrt zwingend, weil erst dann das Maschinenkoordinatsystem entsprechend so referenziert wird, dass ich auch eine entsprechende Parkposition hinterlegen kann. Sieht man alles in den Einstellungen. Wenn man das aber nicht zwingend braucht, also ich habe es bisher nicht gebraucht, und man trotzdem irgendwie angearteten Referenzpunkt haben möchte, kann man sich auch einfach einen. L-Winkel montieren, der nicht ausgefräst ist. Wenn ich dann hier zum Beispiel mit Alu-Tape oder eben, wenn das Werkstück nicht höher ist mit der Winkel, mit der Tastplatte hier diesen Punkt anfahre, dann habe ich auch mehr oder weniger immer denselben Referenzpunkt, auch wenn ich jetzt mehrere Werkstücke ineinander bearbeiten möchte. Also man sieht, es kommt zum Schluss auch auf seine eigenen Arbeitsweisen drauf an, die man sich aneignet. Ganz klar, am Anfang, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, war das für mich irgendwie so, als wäre Referenzfahrt der heilige Gral, das Allerheilmittel für alles. Aber wenn man mal damit gearbeitet hat, ja es ist zwar schön, aber andererseits bringt es zwischendurch auch manchmal, wie wir es vorhin eben hatten mit dem Maximalverfahren weg, kurzfristig auch mal ja, zu gedanklichen Problemen, bis man das nachvollzogen hat. Dauert es manchmal ein bisschen. Ja, ich denke mal, das sollte der ganz große und grobe Überblick gewesen sein. Und ich denke mal, das sollte dann auch für jetzt genügen. Wenn ihr noch was wissen wollt oder vielleicht nochmal irgendwo Detailvideos gemacht werden sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und zum Schluss gilt immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und oder abonniert meinen Kanal, da ich ziemlich unregelmäßig Videos veröffentlichen werde. Am besten auch die Benachrichtigungsfunktion, dass ihr beim nächsten Mal auch entsprechenden Hinweis bekommt. Dann danke fürs Zuschauen.